Wenn Sie jemanden kennen, der eine Frage stellt, wie diese, wie um alles in der Welt soll ich ohne technische Unterstützung hybrid unterrichten, dann zeigen Sie ihm oder ihr doch einfach dieses Video. In diesem Sinne, schönes Wochenende, ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch, ciao.